In diesem Video zeige ich dir wie du Messwerte von der Sensebox per Bluetooth direkt an ein Smartphone oder Tablet übertragen kannst und dort mit der VFOX App auswerten kannst. Wir schauen uns hierfür das Thema Raumluftqualität an und dort insbesondere die CO2-Konzentration in der Luft. Das Thema ist besonders wichtig, denn ein hoher CO2-Gehalt in der Luft steht dafür, dass die Luft quasi verbraucht ist, also veratmet wurde. Eine schlechte Luft im Raum ist gleichzeitig schlecht für die Konzentration, aber steht auch dafür, dass eine Menge Aerosole im Raum sich befinden können, die potenziell auch Viren tragen können. Für den Aufbau des Messgerätes brauchst du die Sensebox MCU, den CO2-Sensor mit entsprechendem Kabel und das Bluetooth-B. Die VFOX app kannst du dir in den gängigen App-Stores herunterladen und sowohl auf dem Handy als auch auf dem Tablet benutzen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Videobeschreibung. Verbinde den CO2-Sensor mit einem JST-Kabel direkt an einen der i steckplätze und stecke das Bluetooth-B auf den Steckplatz XB1. Achte darauf, dass er richtig rumsteckt, wie die Zeichnung auf der MCU vorgibt. Wie üblich programmieren wir die Sensebox mit unserer visuellen Programmierumgebung. Den Link dazu und weitere Einführungsvideos zur Programmierung der Sensebox findest du in der Videobeschreibung unten. In der Toolbox hier links ist eine eigene Kategorie für die Anbindung an die vfox app Als erstes müssen wir die Sensebox zu einem Bluetooth-fähigen FreeFox-Gerät machen und ihr einen Gerätenamen geben, der dann vom Tablet erkannt wird. Wir nehmen einfach Sensebox CO2 dafür. Dies müssen wir nur einmal machen und legen den Initialisierungsblock in die Setup-Funktion. So, Sensebox CO2. Genauso machen wir es mit der Erstellung unseres Experimentes. So werden die Versuche auch in der vfox app genannt. Ja, hier ist ein eigener Block, erstelle Experiment, den wir dann als Ganzes auch in die Setup-Funktion einfügen. Das Experiment braucht dann einen Titel, mal CO2-Messung, eine kurze Beschreibung, Und einen Graphen, in dem die Messwerte dargestellt werden. Ein Block für den Graphen ist ja auch schon automatisch mit dabei. Unser Graph soll dann die CO2-Konzentration zeigen. Das können wir dann hier auch als Titel wählen. Und auf der x-Achse stellen wir dann klassischerweise die Zeit dar, die Beschriftung der x-Achse ist dann also Zeit und die Einheit, das ist hier weiter oben, Sekunden. Und auf der y-Achse dann die entsprechende CO2-Konzentration. Und die Einheit hierfür ist ppm, das steht für Parts per Million. Die Messwerte sollen dann als Liniendiagramm dargestellt werden, das eignet sich da ein bisschen besser als Punkte. Jetzt muss noch festgelegt werden, welche Messwerte auf die unterschiedlichen Achsen aufgetragen werden. Auf die x-Achse soll klassischerweise der Zeitpunkt der Messung gezeigt werden. Und der entsprechende Blockzeitstempel ist da auch schon standardmäßig drin, weil das üblicherweise so gemacht wird, dass Zeit auf der x-Achse ist. Auf die y-Achse werden wir dann die CO2-Messwerte auftragen dazu wird dem Wert für die y-Achse der Kanal 1 zugewiesen. Man kann bis zu fünf verschiedene Kanäle nutzen, also auch von fünf verschiedenen, zum Beispiel Sensoren, Daten, übertragen und auch dann entsprechend verschiedene Graphen erstellen und auch hinzufügen. Ja, mit, mit dem gleichen Modul könnte ich jetzt zum Beispiel kopieren und einen zweiten Graphen hinzufügen. Wir bleiben aber erstmal bei dem einen hier. Das Erfassen und Übertragen der Messwerte wird dann aber in der Endlosschleife hier unten durchgeführt. Um die Messwerte alle zwei Sekunden zu übertragen, wird der Block Messintervall hier aus der Kategorie Zeit in die S Endlosschleife gezogen. Da haben wir ihn. Und das Intervall dann auf zwei Sekunden, also 2000 Millisekunden gesetzt. Aus der Kategorie Firefox wiederum. Verwenden wir dann den Block Sendewerte und verbinden den Block, hier ist nochmal eine Lücke, verbinden da den Block für den CO2-Sensor. Daher soll der Wert dann kommen, vom CO2-Sensor. Der Kanal 1 ist also hier standardmäßig bereits auch ausgewählt. Das ist der Kanal, den wir vorher oben im Setup eingestellt haben. Und naja, wenn man wieder mehrere Messwerte, mehrere Graphen nutzt, ähm, gleichzeitig, dann könnte man zusätzliche Blöcke hier, Sendekanal entsprechend hinzufügen und andere Sensoren dann verbinden. Ja, nun ist das Programm eigentlich schon fertig. Es benennt also unsere Sensebox als Bluetooth-Gerät, so dass diese unter dem Namen Sensebox CO2 ähm, sichtbar ist legt dann ein Experiment, ein vfox experiment mit dem entsprechenden Graphen an und überträgt dann in der Endlosschleife alle zwei Sekunden einen Messwert an das Tablet. Und äh, ja, dann sind wir eigentlich durch hier. Zur Übertragung des ganzen Programms klickt zunächst den orangenen Button, um das Programm zu kompilieren und herunterzuladen und dann auf die Sensebox zu übertragen. Nach der Programmierung und dem Kompilieren muss der Programmcode noch auf die Sensebox MCU übertragen werden. Schließe diese mit dem USB-Kabel an deinen Computer an und mache einen Doppelklick auf den roten Reset-Button. Die Sensebox MCU blinkt nun rot und befindet sich im Programmiermodus und wird als USB-Gerät im Explorer angezeigt. Kopiere nun die BIN-Datei, die du vorhin heruntergeladen hast, auf die Sensebox MCU. Nach dem erfolgreichen Kopieren startet die Sensebox automatisch neu und führt das Programm aus. Sie leuchtet dann grün. Für die Verbindung mit der FIFOX App starte diese auf deinem Tablet, klicke auf das Plus-Symbol und wähle Neues Experiment für Bluetooth-Gerät. Die FIFOX App sucht nun nach Bluetooth-Geräten in der Nähe und es taucht auch deine Sensebox mit dem Namen des Gerätes, den du programmiert hast, auf. Klicke auf die Sensebox, um die Verbindung herzustellen. Das von dir programmierte Experiment öffnet sich und durch einen Klick auf den Play-Button kannst du es starten. Die Messwerte werden nun alle zwei Sekunden von der Sensebox per Bluetooth an die Vivox-App auf deinem Tablet übertragen und das Liniendiagramm visualisiert. Du kannst die Messwerte auch direkt, zum Beispiel durch Anpusten des Sensors, beeinflussen. Nun ist es an der Zeit, mit dem Messgerät Daten zu erfassen und auszuwerten. Platziere es zum Beispiel mit einer Powerbank versorgt in einem Raum und starte die Messung. Versuche nun durch Veränderungen der Bedingungen, zum Beispiel durch das Öffnen von Fenstern oder Türen, verschiedene Lüftungsstrategien miteinander zu vergleichen und für den jeweiligen Raum zu verstehen. Du könntest auch ein Display anschließen oder mit einer RGB-LED eine CO2-Ampel programmieren. Neben diesem sind auch viele weitere Experimente mit den Sensebox-Sensoren und der vfox app möglich. Du kannst zum Beispiel den Wassertemperatursensor anschließen und mit der FIFOX-App zum Beispiel die Aggregatzustände und deren Übergänge äh, visualisieren äh, und zum Beispiel eine Gefrierkurve auswerten. Du kannst aber auch äh, den auf der Sensebox verfügbaren Beschleunigungssensor nutzen und mit äh, Wurf- und Fallexperimenten entsprechend visualisieren.